Sehen Sie, was es Neues in Parallels Desktop 18 gibt. Parallels Desktop integriert das Betriebssystem Windows reibungslos auf Ihrem Mac und vollgeladen mit über 20 neuen Funktionen und Verbesserungen. Besuchen Sie parallels.com-desktop, um mehr zu erfahren.